Im Rahmen der Gehirnentwicklung lässt sich sowohl bei den Nervenzellen wie auch ihren Kontaktstellen, also den Synapsen, ein besonderes Prinzip beobachten. Einer zunächst diffus ablaufenden Überproduktion, einer Überproduktion von Nervenzellen und Synapsen, folgt ein von der jeweiligen Aktivität abhängiger Abbau. Das Gehirn stellt also zunächst viel mehr Material zur Verfügung, als überhaupt benötigt wird. Und dann wird aber es der jeweiligen individuellen Nutzung überlassen, die Feinstruktur im System herauszuarbeiten. Während der Abbau der Nervenzellen und zwar genau der Nervenzellen die es nicht vermocht haben, sich zu stabilisieren. Während dieser Abbau großteils schon vorgeburtlich erfolgt, läuft der Synapsenabbau vor allem nachgeburtlich. Das führt einfach daher, dass der Abbau von nicht genutzten Synapsen in erster Linie durch die Interaktion mit der Umwelt bestimmt wird. Dieser Synapsenabbau wird auch als Pruning bezeichnet. Pruning ist das englische Wort für Beschneiden oder Zurechtstutzen. Dieses Pruning also läuft bei der Frühentwicklung je nach Hirnareal zeitlich unterschiedlich ab. Im präfrontalen Kortex setzt es erst nach einigen Jahren ein. Dann führt es langsam aber sicher zu einer Ausdünnung der grauen Substanz. Interessant, dass das intensive Lernen in dieser kindlichen Entwicklungsphase zum Teil zumindest mit einer Ausdünnung der Synapsen einhergeht. Diejenigen, die aber übrig bleiben, Sie werden umso effizienter miteinander verbunden und damit stabilisiert. Aber auch hier ist es nicht die Quantität, die bestimmend ist, sondern die Qualität der Vernetzung der bestehenden Synapsen. Während also das kulturspezifische Wissen Einzug hält in das so lernfreudige Stirnhirn, offenbart sich zugleich der Sinn dieser evolutionären Verlängerung von Kindheit und Jugend. Es ist die Installierung eines effizienten und lang lang andauernden Lernprozesses. Und genau dieser Lernprozess, dieser langsam und stetig ablaufende Lernprozess, er stellt die Grundlage dar für die herausragenden Leistungen, man möchte sagen Kulturleistungen, die der Mensch zu vollbringen vermag. Es dauert dann bis kurz vor den Startschuss für die Pubertät, bevor der nächste große Entwicklungsschritt eingeläutet wird. Man könnte auch sagen, relativ abrupt dann aber, wird das Gehirn in eine neue Entwicklungsphase überführt. Mit einem Mal beginnen nämlich die Nervenzellen wieder neue synaptische Kontakte auszubilden. Das heißt, wie schon zu Beginn des Lebensweges kommt es abermals zu einem ausgeprägten Produktionsschub. Das schon in der Kindheit ausgeformte, wird zumindest in Teilen wieder relativ diffus erweitert. Das bedeutet, dass die Synapsenarchitektur in den nächsten Jahren der Pubertät bzw. Adoleszenz abermals eines Feinschliffs bedarf. Das adoleszente Gehirn durchläuft also noch einmal eine instabile und zugleich sehr plastische Phase. In dieser wirken sich nun neue Erfahrungen, wie schon zu Beginn des Lebens, wieder sehr prägend aus. Hm, wenn wir diesen Satz jetzt ernst nehmen, dann komme ich nicht umhin zu betonen, dass genau diese Plastizität in dieser Phase auch Gefahren birgt, nämlich dann, wenn Computerspiele und Kiffen zur Haupttagesbeschäftigung werden. Diese Phase also eröffnet große Chancen, aber sie bringt auch ein paar Gefahren mit sich. Zurück zu der Zunahme der Synapsendichte. Wenn Synapsen in ihrer Zahl und Menge zunehmen, dann heißt das, dass auch die graue Substanz insgesamt verändert wird. Denn diese graue Substanz besteht ja aus den Nervenzellen und den an ihnen befindlichen Synapsen. Es zeigt sich nun also im präfrontalen Kortex eine erneute Volumenzunahme der grauen Substanz, eben vermittelt über die Synapsenzunahme. Diese Volumenzunahme findet bei Mädchen mit etwa 11,5 und bei Jungen mit etwa 12,5 Jahren das Maximum, also das höchste Plateau. Also ein Jahr sind die Mädels hier den Jungs voraus. Wenn dieser Höhepunkt erreicht wird, beginnt dann abermals die Abnahme. Diese Abnahme wird durch einen abermaligen Pruning-Prozess herbeigeführt. Wie schon mit der Geburt wird der Mensch mit dem Verlassen der Kindheitsphase abermals unsanft in das Leben geworfen. Beim ersten Mal bedurfte es eines sicheren Hafens, des Schutzes und der sicheren Bindung, um ein Überleben zu gewährleisten. Beim zweiten Mal, jetzt spekuliere ich ein wenig, aber bei diesem zweiten Mal ist die neue Instabilität, die insbesondere im präfrontalen Kortex herbeigeführt wird, vielleicht der Preis, den es zu zahlen gilt, um sich genau von diesem sicheren Hafen wieder lösen zu können. Gilt es doch, eigene Wege zu beschreiten. Um das aber tun zu können, bedarf es nicht zuletzt auch starker und aktivierender Emotionen. So verwundert es nicht, dass das pubertierende Gehirn tatsächlich eine erhöhte Aktivität in limbischen Arealen zeigt. Arealen also, die mit Bewertungsprozessen, Emotionalität und motivationalem Antrieb zu tun haben. Konkret zeigt sich das in Form einer erhöhten Aktivierung der Mygdala und des sogenannten Belohnungssystems. An dieser Stelle lohnt es sich, etwas genauer hinzuschauen. So wollen wir im nächsten Videoclip das Belohnungssystem etwas genauer unter die Lupe nehmen. Denn das ist nicht nur für den Menschen insgesamt bedeutsam, sondern gerade für diese Phase hm, ein Leckerbissen. Also, bis gleich im nächsten Videoclip.